Hallo, meine Pokefreunde und Pokédenken, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Wir sind hier in der P-Days Krimskampfs Laden. Denn am Ende der letzten Folge wurde ich angeschrien von dem Typen da und hat mir dann gesagt: Yo, Alter, ich habe richtig geilen Stoff und äh, natürlich auch coole neue Pflanzen. Und dann dachte ich mir so: Yo, ich komme vorbei. Natürlich wegen den Pflanzen. Ne? <lacht> Das war schlecht, sorry. ja aber auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt was Neues zum Beispiel das hier ist neu das ist der dach also das ist halt der Rasenmäher aber für ein Dach für 3000 ist sehr viel aber wenn du bei dem wenn man bei einem Level nicht weiterkommt in der Story dann lohnt sich das denke ich schon würde ich sagen und wir haben hier ein paar neue ich weiß gar nicht welche neue sind aber ja ich weiß nur kurz zeigen und jetzt fangen wir an mit 52 wir haben letzte Folge die Blumentopf bekommen und jetzt gucke ich mal. Wir haben hier gesehen, wir haben den, äh, den Hochsprung Zombie. Der sollte hier nicht rüberkommen und wer, selbst wenn, dann ja wird das, denke ich schon, als easy dann wegzukommen. Gut, das mache ich nicht mehr keinen Sinn, jetzt zu benutzen. Aber oh egal. Was ich nicht verstehe, man kann hier einfach auf los geht's drücken. Soweit ich weiß, ging das mal oder ich irre mich gerade, aber. Ich hab das in Erinnerung irgendwie, dass man einfach auf Fluss geht's drücken könnte. Und wird man gefragt, bist du dir sicher? Du hast nicht alle Plätze voll gefüllt. Dann kann man sagen, ja, ist mir egal. Oder ja, gut das Recht, so weißt du. Den könnten wir vielleicht noch nehmen. Oh, weiß ich nicht, Matschkürbis vielleicht. Ich weiß es doch. Nee, ich mach mir mal sowas hier. Yeah. Let's go! Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Aber ich mag persönlich die Musik schon. Sie ist ganz cool. Das ist okay. Also ich kann mit dir leben. So, und, äh, by the way, ich weiß, ich, ich habe es wahrscheinlich schon 10.000 Mal im Let's Play eigentlich schon gesagt. Ich würde es aber wirklich jetzt gerade nochmal sagen. Und zwar nach, nach dem Let's Play, also nach dem Story Mode, ist es noch nicht vorbei, das Let's Play. So ist es nicht. Ich werde die Minigames und die Rätsel noch alle durchspielen. Ob ich sie schaffen werde? Ich denke schon. Ich glaube, ich werde dann erstmal die Folge so lange machen, bis ich dann erstmal es, es geschafft habe. Ich werde dann natürlich einen runterkarten, Cutten, damit es nicht allzu lange ist. Aber ja, ihr wisst, wie ich es meine. Also die Walnut. Machen wir hier unten eine Walnut hin. Bum. Bum, bum, bum, bum. weiß gar nicht, ob wir... Hier... Also hier können wir bestimmt welche äh, tun, die... Aber können wir das auch hier? Ja. Was? Das stelle ich mir aber richtig kacke vor. Wenn ich ehrlich bin. Das stelle ich mir wirklich kacke vor gerade. Wie das funktionieren soll. So. Ich brauche 50. 50. Aber ja, wir brauchen nicht mehr lange die Folge, dann vielleicht noch übernächste Folge, schaffen wir es schon. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir benutzen den hier. Wenn er rüberkommt, boing, dann macht er da... So, machen wir es. So, machen wir es. Das kann ich nicht benutzen. Boing. Nom! Haben wir dich Warum habe ich jetzt nom gesagt? Er ist auf ihn drauf gesprungen. Hä? <lacht> Na egal. Ja, die können wir uns auch, glaube ich, schnappen. Okay, sorry. Oh, Mann. Äh... Komm, zwei. Und dann packen wir einfach die vorne. eine Walnut! Ja! Und dann verschieben wir die. Oder wir lassen die einfach... Da, ist mir auch egal. Okay, wo fehlt noch was? Hier können wir vielleicht noch was platzen. Platzen, platzen ja genau platzen platzieren immer wieder ja, das gleiche Wort. Money wenig aber ich nehme alles an. Ich sag mit dir. Ich muss auch eine sparen Mann. Also gibt mir Sonnenenergie und die Coins denn ich muss da auch noch was sparen für oh yeah. Okay, Die Folge kommt leider, by the way, äh, etwas später, aus zwei Gründen. Erstens hatte ich eigentlich vor, Smash heute zu streamen, aber ich dachte mir so, nee, ich bin so wenig gestresst, also nicht viel, aber es ist schon 17 Uhr und jetzt ist es schon fast 18 Uhr. Jetzt kommt die erste Welle, okay. Und ich dachte mir so, nee... Komm, heute, jetzt chill ich ein wenig, spiele ich pflanzen gegen Zombies, aber das ist ja nicht, nicht, also das ist schon äh, chilliger, sage ich mal. Oh, nicht der Kack schon wieder. Kann ich nicht so machen? Ja, kann ich. ich machen wir das so. Ich glaub, das ist okay. Ja, genau. Warm. Nein! Was machst du da? Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Nein, nicht mit mir. Also ja, wie gesagt, äh... Wollten wir nicht irgendwas spielen, war wo ich da nicht für eine Stunde mehr als eine Stunde dran bleibe oder sagen wir es so? Ich will, ich wollte irgendwas spielen, wo ich jetzt nicht den ganzen Tag lang für verbringe. und Smash war es nicht. Pflanz gegen Zombies war es allerdings. So warte jetzt hier mal was Platzieren am besten kann ich da dahin, und dann weg mit dir. Guck mal. so was zum Beispiel hin, ja, weiner. Dann geht mal her. Und zweiter Grund war, dass mein Mikro vorhin die ganze Zeit seit 20 Minuten oder so. Ich musste die ganze Zeit versuchen, das wieder an rein, raus, rein, raus mit dem äh, Stöpsel da mit dem USB. Anschluss. Und dann irgendwann in den letzten fünf Minuten nach mir habe ich so geguckt. Okay, warte, ist da vielleicht irgendwas dreckig? Irgendwas verkratzt, muss ich vielleicht ein neues holen. Und dann war es dreckig, da war Schmutz dran. Es war sehr schwer es abzubekommen. Ich habe das meiste abbekommen und jetzt geht's. Hey, <lacht> ja, krasse Story war. Komm, aber wenigstens habe ich hier mal irgendwas zu erzählen. Und ja, jetzt spiele ich heute gegen Zombies. Was wahrscheinlich jetzt erstmal durchspielen. Zumindest den Story Mode denke ich jetzt mal in diese Session durch das Spiel hier. Aber ich werde erstmal, bevor ich es weiter spiele, dann nach dieser Folge das erstmal hochladen. Oder? Soll ich? Ja. Uh, ja. Keine Ahnung. Oh man, ich muss damit unbedingt aufhören, ey. Oh nein, das war dumm. Da kommt gerade so einer. Ey, ey, ey, was machst du da? NOM! Nichts machst du da? Ach so ein Pack wieder. Ja, dann machen wir so. Oder stirbt der vorher noch? Nee, ich glaub nicht. ich nee, schafft das nicht. Ripped Okay. Zack. Dann sind wir geschützt. Doch, wir sind geschützt, das passt. Ich weiß gar nicht, weiß ich noch mehr Sachen soll. Was soll ich noch äh, pflanzen? Du, ich weiß es nicht. Ey, ich sag es nicht. Ja. Yeah. Nom nom. Der Nom aber richtig krass. Und den noch jetzt auch richtig? Na komm. Hm, mm, very delicious. Gut, okay. Dankeschön. 8 Minuten schon. Dann werden wir ungefähr zehn Minuten nach das Video Ende. Fertig, was auch. immer. Mit diesem Level. Das Level kommt irgendwie etwas länger. Kann das sein? Schon krass. Irgendwie. Was ist denn da los hier? Zack. Ich brauche keine Sonnenenergie mehr. Macht's kaputt! Macht die Leute kaputt hier. Schön. Da oben ist noch ein wenig Trouble. Zack. Oh nice, eine goldene Gold Coin. Das gibt 100. Vielleicht auch ein Diamant oder so. Okay, das war's. Und wir kriegen Mais. Aber <lacht> egal. Korn, achso, das ist Korn, na Pult. <lacht> steuert Maiskörner in Butter, mit, mit Butter auf Zombies, warte, was? Das ist im ersten, ich war doch richtig mit Mais, und zum zweiten, wa, wa, Butter? Mais und Butter? Noch nie gegessen, schmeckt's gut? Ich weiß nicht. <lacht> und ich habe bei der nachgeguckt, ähm, die Bonuspflanzen, die kommen dann hier, ne, gibt's dann hier eine neue Reihe. Hier unten. Das heißt, die hier, die Le leeren Felder, die bekommen wir jetzt noch in diesem Story-Mode, ganz normal. Ja, wollte ich nur das immer sagen. So, das hier sind, ähm, schau, schau mal, die hier, so, die da, und die da, sind die hier, das weiß ich. Ja, keine Ahnung, jemand, jemand, was? jemand, den brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Packen wir am besten auch, glaube ich, ganz weit nach vorne. So. Leiter Zombie, oh, die sind doch kacke. Ich oh, vielleicht eine Hochwalnuss, oder? Ich weiß. Es doch nicht. Baum, baum, baum. Obwohl, nee, lieber nicht, oder? Ah, komm, ohne. <lacht> Let's go. Oh, verdammt, wir haben nur drei äh, Töpfe. Also drei Reihen von Töpfen. Da muss wenig was getan werden auf jeden Fall. Bereich 5, Abschnitt 3 sind wir jetzt. Gelandet. Ich bin schon, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wenig gehypt und hoffe, dass ich den Endboss im First Try schaffe. Nicht, dass ich da auch etwas länger brauche Kann aber natürlich sein. Tut mir leid, dann dafür. Gib mal hier ein wenig genug für. Hallo, ich war angriffen. Please. Senks. Bam. Buddha! Achso, der macht nur manchmal die Butter. Und die Butter die macht dann ein wenig verlangsamt. Also der, der hält ihn kurz auf. Ja, okay, so war das genau. Okay, alles gut. Also ich pack die aber dann ganz hinten hin die Mais Dinger. Habe ich mal genug hier. Ui, jetzt habe ich genug. bam bam <lacht> bam. Oh, sorry. <lacht> hab habe mich nur gerade danach gefühlt, wenn ich mit zu singe. Keine Ahnung warum, aber ich habe einfach... Zack. Sind wir da geschützt? Ich muss sagen, die machen echt Spaß mit denen zu spielen. Mit den neuen Cola -Pult und Mais und was weiß ich. Ich finde, es macht Spaß. <lacht> Keine Ahnung. Krieg ich bitte Sonnen-Energie? Vielen Dank. Äh, ja, so, zack. Jetzt kommt da unten einer. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Machen wir sowas, das ist gut. Dann sieht er ihn und trifft ihn an. Dann haben wir gute Chancen auf den Sieg. Den Victory, Boy. Yeah. Zack, zack. Zombies, Komm, killt ihn noch. Oh, oh, so. Das sah gerade irgendwie so aus, als würde hier so einer nach da angreifen. Aber das kann natürlich gar nicht sein. Und ja, ich glaube, ich habe mich eh nur verguckt. Also, ja, yeah, sorry. Alter, hör mal auf, den zu fressen, Mann. Arme, ey. Guck dir mal seinen Kopf jetzt an. Der weiß auch nicht mehr, was mit seinem Leben losgeht. Der ist so. Hm, hm, ja, Jetzt fein, I guess. So, wisst ihr? Der hat Angst. Sein Leben ist traumatisiert worden. Das zahle ich dir heim. Ihr dummen, brainfressenden Zobis-Mann. Dann kriegt ihr Angst auf die Nuss. Und ich setze gleichzeitig eine Wahlne Bus. Yeah. Meine Wall of China könnt ihr nicht kaputt machen. Denn die ist Walnutfest. Ich hab keine Chance, ihr seid richtig schlecht. Ich baue jetzt noch mehr an. Und damit fresse ich euch dann auf den Erd. Keine Chance. Nö, nö, nö. Bam. Was wollt ihr tun? Ihr habt keine Chance. Gebt doch einfach auf, ihr macht ihn folgen wie zu lang. Und da hab ich den drauf. Eine riesige Welle von Zombies selber sich. Oh no. Zombies willkommen. Okay, jetzt macht mir die Musik doch mehr noch mehr Spaß. Keine Ahnung. Letzte Folge noch so, ja, die Musik ist immer ja äh, ganz okay. Heute so, ja, die Musik ist ganz ja okay. <lacht> Singt die ganze Zeit mit, Alter, was war los mit mir? Ist mir egal, die Musik ist ziemlich chillig, finde ich. Nicht... Ja, äh, hallo, ich brauche. Äh, äh, nein! Oh, man! Nom! Nicht mit mir, du. Dummer! Fenner! Diesmal Crick. Crick. genau. <lacht> hast du vielleicht was von mir kaputt gemacht, aber das passiert nicht noch zweites Mal. Ich werde dafür sorgen. Komm, Gepäire, Gepäire, der Gesinn, Bemse. Kann wenig, kann etwa kann sein, dass die Musik etwas laut ist. Jetzt mal ein bisschen leiser machen. Hm krasses kleines wenig keine ahnung kommen lassen wir es einfach so hat nur ein wenig das gefühl dass man die musik sonst anwendung noch zu laut ist aber es sollte eigentlich wieder passen also braucht euch da keine angst zu haben das ist eventuell nicht passen könnte danke für die tausender danke für die tausend Bits. okay sorry das war nicht mehr lustig so jetzt sind wir ready und bereit den könnt euch ihr könnt einfach nicht so schaut mal ich baue mal sogar die walnut wall Auf wall china wieder auf wow Wow. auch von denen aber eigentlich noch nur einen. finde ich oder gut zwei von jedem wäre vielleicht ganz cool aber mh, ist es das nützlich ist es das nützlich wow ist es das wert würde ich sagen keine Erinnerung. ich weiß nicht aber irgendwie finde ich nicht, dass es das nötig hat. Ja. Ah. Hm. Aber ich würde sagen, wir machen, also zumindest wenn es jetzt noch, äh, noch nicht so lange mehr geht. Oder ich weiß nicht, ob ich nach dieser Runde noch eine andere mache oder nicht. Weil irgendwie dauert mir das ein kleinen wenig zu lang. Das zieht sich sehr lang heraus in die länge und das sagt ein kleiner wenig zu also die sind stärker aber die können manchmal halt betäuben Sag mal so äh, dann weiß ich auch nicht ich lasse einfach so jetzt glaube ich nom dankeschön für das ganze Mani, das kann ich gut gebrauchen, denn ich will noch den Samen Samenplatz. Ja, yeah, das ist dann richtig cool. Heute sing ich nur, weil ich einfach Bock drauf habe. Hatte einen kleinen anstrengenden Tag und das ist jetzt ziemlich spaßig. <lacht> Lol. Oh. Yeah. Mm -hmm. dann können wir es noch zugucken dann gucken wir zu äh. Äh. Äh. Äh. Äh, äh, nein ich hätte äh, egal oh man jetzt frisst er den auf ne die fressen das gerade auf oh okay aber ist trotzdem nicht viel besser wir müssen den jetzt endlich mal killen Killt jetzt, killt jetzt, killt jetzt. Also ich bezahle dich nicht umsonst, ne? Na gut, ich bezahle dich eigentlich gar nicht, aber egal. Ich bezahle dich nicht umsonst. ist noch zwei normale Zombies da. Killt sie doch. Okay, der eine ist der Kopf ab. Der fällt rum. tot Der andere, bam, bam. Wir haben es geschafft und wir kriegen eine Kakaobohne? Kaffeebohne, ah oh, okay. Pflanze sie auf einen Pilz, um ihn aufzuwecken. Ja schön, das habe ich noch gleich gezeigt, aber ich werde es auch wahrscheinlich gar nicht zeigen. Wenn man Pilze trotzdem mitnimmt, dann schlafen die einfach. Die schlafen. Schlafen einfach genüsslich. als wäre es nichts. Ja, aber wenn wir die da dabei haben, die Kaffeebohne, können wir auch all die hier in den Topf packen. Aber ob es das wert ist? Warte, wofür wäre das denn gut? Oh ne, der Football-Chunky-Zombie. Der Chuck ist wieder dabei. Oh ne. Was wäre das denn gut? Pussy? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir das in der nächsten Folge nachprüfen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch eine positive bewertung da. Das war jetzt das Erste für diese Folge. Warte mal was. Noch nicht entdeckt. Hier fehlt irgendwas. Drei Arten haben wir noch nicht gesehen. Das ist eine neue Art. Die haben wir heute gesehen. Und den letztens? das Egal. Heißt, ja. ja, werden wir auf jeden Fall noch finden, denke ich mal. Wie gesagt, 100 des Bay. Auf jeden Fall haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat, das positiv werden. Da schaut beim nächsten Mal ein. Abo wäre ganz cool. Bye!